Wie kann man in LimeSurvey einen Link in eine Umfrage einfügen? Das ist ganz einfach, man geht hier auf den Fragentext und dann hat man ja hier oben eine Menüleiste und dann hat man hier den Punkt zum Link einfügen und da braucht man jetzt einfach nur den entsprechenden Anzeigetext eintragen, das heißt, was soll dort stehen, wo die Befragten draufklicken können, zum Beispiel jetzt mal hier der Link und dann kann man hier unten die URL eintragen, also wohin das Ganze verlinkt werden soll. So, da habe ich jetzt mal meine Seite eingetragen und dann können wir hier noch bei Zielseite definieren, wie das Ganze dann angezeigt werden soll. Wenn man es bei nicht festgelegt lässt, dann wird das Ganze hier im selben Tab im Browser geöffnet wie auch die Umfrage. Alternativ kann man hier noch auf Frame gehen, dann öffnet sich das in einem neuen Fenster, also in einem neuen Tab von diesem Browser. Oder man kann auch hier auf Pop-up Fenster gehen, dann öffnet sich das so als kleines Pop-up Fenster. Das können wir ja mal ausprobieren oder so, speichere ich und dann können wir gleich mal direkt auf die Fragenvorschau gehen. So sieht die Frage jetzt aus. Hier steht hier der Link. Sobald man draufklickt, öffnet sich dann in einem Pop-up-Fenster hier die Seite. Okay, und es gibt noch eine Alternative. Man kann auch Webseiten direkt hier in den Fragetext einbinden von LimeSurvey, sodass man es also nicht verlinkt, sondern direkt einbettet per iFrame. Und das funktioniert folgendermaßen. Auch dafür gibt es hier ein Symbol in der Menüleiste. Das hat bei mir nicht funktioniert, deshalb habe ich im LimeSurvey-Forum einfach mal geschaut. Lohnt es hier mal, da mal reinzuschauen. Und dort hat jemand den Quellcode gepostet, den man dafür nutzen kann. Dafür gehe ich jetzt also hier auf Quellcode. Dann nehme ich das hier mit dem Link weg und füge mal das ein, was ich dazu gefunden habe. Und ersetzt dann auch hier wieder den Link, der da schon drin ist, in dem Beispiel aus dem Forum, durch meine Website. Speichern und dann können wir direkt in die Vorschau schauen. So, man sieht jetzt in Lime Survey, in der Frage selbst, ist die Website eingebunden. Man kann die ganze Website bedienen, ohne aus der Umfrage rausgehen zu müssen. Das heißt, Sie könnten also die Befragten bitten, irgendwas auf der Website zu suchen, irgendwas zu machen und dann zu bewerten. Man kann also auch hier wirklich auf die einzelnen Seiten gehen die hier auf der Website sind und so weiter, kann sich da durchklicken und kann dann hier unten drunter irgendeine Frage dazu dann zum Beispiel beantworten.